Hallo Leute, mein Name ist Daniel, ich bin Arzt und in diesem Video werde ich euch alles erzählen, was ihr über Gluconol wissen müsst. Zum Vergleich, 1980 gab es weltweit 108 Millionen Menschen mit Diabetes. Nach den Daten für 2019 ist die Zahl der Menschen mit dieser Krankheit auf 463 Millionen gestiegen. Gluconol ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform mit natürlichen Inhaltsstoffen. Gluconol stabilisiert den Zuckerspiegel und normalisiert die Insulinproduktion, verhindert Hypoglykämie, schützt vor Überzuckerung, normalisiert den Kohlenhydratstoffwechsel und normalisiert alle Stoffwechselprozesse. Gluconol wurde auf seine Wirksamkeit und das Auftreten möglicher Nebenwirkungen getestet. Das Präparat ist für die Behandlung und Prophylaxe bestimmt, bevor sich die Krankheit endgültig entwickelt und soll vor den schädlichen Komplikationen von Diabetes schützen. Gluconol ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus natürlichen Inhaltsstoffen, die zur Stärkung des Kreislaufs und des Nervensystems des menschlichen Körpers, zur Senkung des Blutzuckerspiegels, zur Vorbeugung von Arteriosklerose, zur Vorbeugung von Herzinfarkten, zur Vorbeugung von Erblindung und zur Stärkung der allgemeinen Immunität beitragen sollen. Zu diesen wichtigen Inhaltsstoffen gehören Omega-3-Säure, Omega-6-Säure und Hanföl. Eine detaillierte Liste der Werkstoffe finden Sie in der Packungsbeilage, die jeder Packung beiliegt. Informationen über die Inhaltsstoffe von Gluconol sind auch auf der Website des Herstellers zu finden, und der Einfachheit halber befindet sich der Link zur offiziellen Website in der Beschreibung dieses Videos. Von der Vorbereitung bis zur Verwendung von Glucanol ist nicht sehr schwierig. Das Produkt ist in einfach zu verwenden Form, sie sind leicht zu schlucken Kapseln und sollte eine Kapsel pro Tag eingenommen werden. Der Hersteller warnt vor Dosierungsabweichungen der Tabletten. Es sollte auch daran gedacht werden, dass Gluconol ein dietetisches Lebensmittel, ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Arzneimittel ist, setzen Sie die Einnahme nicht ab oder verwenden Sie andere Medikamente, ohne Ihren Arzt zu konsultieren. Gluconol wirkt effektiv und kann nur online auf der offiziellen Verkaufswebseite des Herstellers erworben werden. Dies ist eine klare Botschaft, dass Sie diese Originalergänzung nirgendwo anders finden werden, sie sind nicht in Kräuterdrogerien oder Geschäften für Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Jeden Tag entdecken Tausende von Menschen auf der ganzen Welt diese erstaunliche Formel und bestellen bis zu sechs oder mehr Packungen auf einmal. Der Hersteller behauptet, dass Sie, wenn Sie sie auf anderen Websites finden, am Ende ein gefälschtes Produkt kaufen könnten, da sie nirgendwo anders als auf der offiziellen Website verkauft werden. Sie können diese Tabletten derzeit viel billiger kaufen, aber nutzen Sie den Vorteil jetzt, da die Produktion von Gluconol begrenzt ist, um die Wirksamkeit und Qualität zu gewährleisten. Das bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann. Deutsche Wissenschaftler im Labor von Dr. Budberg in Hamburg suchten nach einer einzigartigen Zusammensetzung von Heilpflanzen. Zehn Jahre klinische Studien mit dem Präparat zeigen, dass sich der Blutzuckerspiegel bei 75 der getesteten Personen normalisiert hat. Bei 68 der Patienten wurden die Stoffwechselprozesse wiederhergestellt, wodurch die Arbeit des endokrinen Systems des Herz-Kreislauf-Systems und des Verdauungssystems wieder in Ordnung gebracht wurde. Dank seiner natürlichen Zusammensetzung stimuliert das Gluconol die Insulinsynthese in den Betazellen der Bauchspeicheldröse. Die Hersteller verfügen über alle notwendigen Zulassungen und Qualitätszertifikate in Deutschland und Europa. Jede Packung Gluconol wird in einer registrierten und zertifizierten Einrichtung hergestellt. Und die Herstellung einer neuen Charge des Nahrungsergänzungsmittels nimmt Zeit in Anspruch. Sie müssen also schnell handeln, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Profitieren Sie von unserer Aktion, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse auf unserer offiziellen Website eingeben. Sie erhalten dann einen Aktionscode, der Sie zu einer kostenlosen Packung Gluconol berechtigt. Vergessen Sie nicht, dass dieses Produkt nur auf der offiziellen Website verkauft wird. Der Link zur offiziellen Website befindet sich in der Beschreibung dieses Videos.